glücklicher zu werden. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Motivation für ein Leben voller Leuchten Heute möchte ich dir drei Wege zeigen, wie du eine Entscheidung treffen kannst Denn Entscheidung zu treffen ist für viele von uns gar nicht so einfach Kommen wir nun zu den drei Wegen Entscheidung zu treffen Nicht einfach nur drei verschiedene Wege aus der gleichen Kategorie Sondern die unterscheiden sich in der Art, wie viel von deinem menschlichen System du dafür benutzt Die erste davon ist mehr rational also mit dem denken im gehirn verbunden die zweite benutzt so gut es geht fast den ganzen körper inklusive der denkmaschine und die dritte ist mehr intuitiv und was das ist wissen ganz wenige Kommen wir zum ersten Weg, eine Entscheidung zu treffen. Diese ist rational, sprich wir denken nach. Und dafür kann es hilfreich sein, eine Pro- und Kontraliste aufzuschreiben. Sprich, du nimmst ein Blatt, machst zwei Spalten, schreibst Pro und Kontra. Und wenn es nur eine Ja- oder Nein-Entscheidung für nur eine Alternative ist, dann ist es relativ einfach aufzuschreiben, was spricht dafür, dass ich es tue, was spricht dagegen? Meistens sind wir ja in unserem Kopf so mit uns selbst eingeschlossen. Daher kann es hilfreich sein, die gleiche Frage aus der Perspektive von jemand anders zu beantworten. Zum Beispiel, was würde mein Lebenspartner dazu sagen? Oder meine Kinder, oder mein Chef, oder meine Freunde, oder meine Oma, oder der Santa Claus. Meistens hast du nach so einem Prozess eine sehr wüste Sammlung von Argumenten. Und manchmal ist die eine Seite voller als die andere. Zum Beispiel hast du mehr Pro-Argumente als Kontra. Dann sollte die Entscheidung einfach sein. Wenn es nicht nur um Ja oder Nein geht, sondern um drei verschiedene Alternativen zum Beispiel oder um 25, dann empfehle ich dir die zweite Methode. Diese benutzt, wie ich schon gesagt habe, nicht nur deine Denkmaschine, sondern auch den Rest von deinem Körper. Und das geht so. Du nimmst die verschiedenen Alternativen, die du hast, beschreibst sie, vielleicht auch schon mit einem Pro und Kontra oder mit Argumenten oder mit Fakten, die dazu einfallen und platzierst diese auf dem Fußboot. Dann stellst du dich jeweils mit deinem ganzen Körper auf die jeweilige Alternative, stellst dir vor, dass du genau diese Entscheidung triffst, zum Beispiel ich ziehe von München nach Berlin oder ich ziehe von München nach Hamburg oder ich ziehe von München nach Los Angeles. Und wenn du dann physisch auf diese Alternative stehst, dann kannst du in dich hineinfühlen, wie es denn ist. Es gibt in der deutschen Sprache diesen sehr schönen Spruch, der heißt Wie geht es mir? Das heißt, du kannst zum Beispiel auch drum rumlaufen und schauen, wie dein Gang ist. Ist irgendwas, wo du sagst, ist total schön oder du sagst, mh, keine große Veränderung in dem, wie es mir geht. Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass zwischen diesen drei Alternativen, auf diesem Bild hier zum Beispiel, eine dich besonders begeistert. Und wenn es deinem Körper dann besonders gut geht, wenn du in diesen Fakten und Argumenten badest, dann sollte es leicht sein, diese Entscheidung zu treffen. Kommen wir nun zur dritten Möglichkeit. Diese ist, wie ich schon gesagt habe, intuitiv. Da wir nicht genau wissen, wo in uns diese Intuition vergraben ist und wie wir den Knopf aktivieren, damit sie für uns arbeitet, habe ich ein Hilfsmittel und das ist ein Spielwürfel. Je nachdem, wie viele alternative Entscheidungen dir zur Verfügung stehen, kannst du ja jedem Auge auf dem Würfel eine davon vergeben. Dann schreibst du es dir auf und dann würfelst du. Und was dann passiert, wirst du sehr schnell merken. Denn deine Intuition hat ja die Entscheidung schon getroffen. Die hat sie nur dem Gehirn nicht unbedingt mitgeteilt. Es fällt zum Beispiel die Nummer 3 und da wirst du sofort merken, entweder du freust dich total und sagst, juhu, eine tolle Entscheidung. Oder du wirst sagen, ich hätte lieber was anderes gewürfelt. Und dann gilt es ganz schnell zu gucken, was wollte denn dein inneres System, also deine Intuition eigentlich würfeln? Wenn du nur zwei Dinge hast, die du zu entscheiden hast, dann vergibst du zum Beispiel gerade und ungerade Augenzahl auf dem Würfel dieser jeweiligen Entscheidung und dann würfelst du eine gerade oder eine ungerade Zahl und dann passiert das Gleiche. Entweder du hast das Gefühl, juhu, ich habe das richtige gewürfelt, danke lieber würfel oder du sagst, mh, schade, ich hätte lieber die andere Zahl gewürfelt. Und das hilft dir, deine intuitive Entscheidung sichtbar fühlbar, spürbar, wie auch immer merkbar zu machen, sodass du dich dann bewusst entscheiden kannst. Kleiner Bonustrack am Rande aus der Mutrezeptkiste lautet Ich entscheide selbst. Warum das so wichtig ist, selbst zu entscheiden, verrate ich dir auch noch mal ganz kurz. Du kannst nicht nicht entscheiden. Wenn du selbst nicht entscheidest, entscheidet ja jemand anderer für dich. Das heißt, du führst nicht dein Leben, sondern das Leben anderer Menschen, die für dich entschieden haben, wo wann, mit wem und was du tust. Also lohnt es sich, selbst die Initiative zu ergreifen und selbst zu entscheiden. Ich hoffe dir mit diesen drei Ideen eine Möglichkeit gegeben zu haben, dich besser zu entscheiden in Zukunft. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen und eine Empfehlung. Links, die zu diesem Video dazugehören, findest du in der Infobox. Und wenn du Ideen, Anregungen und Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich wünsche dir wunderbare, entscheidungsfreudige Zeit. Wir sehen uns bald wieder.